Oder wollen wir ein bisschen schnetzeln? In der Nacht. Bist du wollen wir mal ja. probieren? Was Wenn wir sterben, ja, was soll okay. schon passieren? Ja, okay. Dann machen wir hier auf. Ja, da läuft jemand. Sind denn noch Boote dort? Ja. Okay, das wird jetzt ein Spaß. Äh, lass uns einfach nicht von den Nachtjägern entdecken. Ja, wenn, wenn uns einer angreift, dann können wir ja den auch mal versuchen zu klatschen. Nee, hey, ich hab's vergessen. Zu zweit ist das leichter. Er hat 20 Pistolenschüsse get get getankt. Ja. Dann hau ich ihn zweimal mit dem Vorschlaghammer in die Fresse. Welcome ja. Benji Ewald, zum. <lacht> <Einige. lacht> Benji, Alter. Münzen. Warte, warte, warte. Lass oh, den von hinten an, an, an. Ja, ja, an. warte, warte, ich nehm mein, mein oh, oh, Taser-Ding. Oh. Einfach sitzen bleiben. Bis er sich... EIN hey, WIXER! Ah, ja, du wirst gefistet. Da kommt noch einer, da kommt Benji Ewald! Benji Ewald, Münzen, Scheine, Geld, Rückzug, Rückzug, Rückzug! Münzen, Geld! Münzen, Fuck! Alter, Alter. Warte, ich leuchte ihn an und du fixst ihn. Okay, mach ich. Was, was willst du? Du, bist nicht du willst Spaß. kämpfen, mach ja. Du willst kämpfen. Na, komm. du willst was gewinnen. Biss. Scheine! Heil! Komm, stirb! <lacht> Dann hier waren fünf <lacht> Stück! <lacht>